Heineken, Heineken, Heineken, Heineken, was wollte ich denn jetzt sagen? Ach, Heineken, ich. Und deswegen will ich mal den Weg laufen, den er gelaufen ist. Das ist sie nun, die Ilse. Die liebliche, süße Ilse. Sie zieht sich durch das gesamte Ilsetal an dessen beiden Seiten sich die Berge allmählich höher erheben. Und diese sind bis zu ihrem Fuße meistens mit Buchen, Eichen und gewöhnlichen Blattgesträuche bewachsen. Nicht mehr mit Tannen und anderem Nadelholz. Heinrich Scheine, Zitat aus Die Harzreise Ich bin mal von unterwegs. bin heute nach der Arbeit losgefahren in Richtung Hart. Ich habe jetzt ungefähr noch 50 Minuten bis Elsenburg gefahren. Dort werde ich übernachten. So in Elsenburg suche ich mir einen Parkplatz für die Nacht. Ich dachte mir, ich laufe morgen mal zum Trockenhof. Trocken ist der Silvester. Groß mit Feten und schneiden darf man auch nicht. Mit wenigen Tagen geht das drauf. Also, aus. Machen wir eine schöne Tour. Da werde ich morgen auf am Trockenhof laufen. Ich fahre mit dem Zug zurück bis Wernigerode. Das ist da, wo das Hasserröder Tier herkommt. Von Wernigerode gibt es dann einen Bus oder einen Flug zurück nach Essenburg. Ich hatte mir rausgesucht, ich war plötzlich beim Kloster da irgendwie. Das ist etwas raus aus der Stadt. Dann wäre ich noch eine zweite Nacht dort verbringen. Und nächsten Tag gucke ich mir auf Bahn an. Und dann wäre ich so am 1. Januar Nachmittag dann nach Hause fahren wieder. Also kommt mit oder schaltet wieder auf den nächsten Kanal. jetzt hier ja noch eine Folge, kennt ihr noch das Hörspiel von DDR-Zeiten hm. zweimal klingeln Da gab's, Ende die DDR, noch eine Sante-Serie dazu. Nicht schlecht gemacht. Moin Leute! Ich stehe hier in Ilsenburg. Am Kloster ist ein etwas abgelegener Parkplatz, auf dem man auch halblegal übernachten darf. jetzt hier schön geschlagen. Ist ja ganz schön warm draußen. Ja gestern, wo ich angekommen bin, waren 14 Grad. Und das ist ja hier Früh. Ja, jetzt gibt's Frühstück. Ich bin heute extrem zeitig aufgestanden. Weil mein Wecker hat schon um 5 Uhr geklingelt, weil ich vergessen habe, den, den abzustellen und wollte eigentlich so um 8 Uhr aufstehen und um 9 Uhr 10 Uhr losgehen. Ja, jetzt ist es kurz noch um 6 Uhr, halb 7 Uhr, ne, um 7 Uhr schon. Jetzt ist es um 7 Uhr. Und ja, jetzt bin ich bin ruhig frühstücken, um 8 Uhr geht die Sonne auf und dann machen wir los. Die Sonne verspätet sich heute, ist noch sehr dunkel draußen. Sieht nicht aus, ob die um 8 Uhr abgeht. So, Blick zum Kloster und auf mein Auto und auf das andere Auto, was hier steht. Und hier der Blick nach Elsenburg rein. So, hier rechts, hinten auf Straße ist ein Parkplatz. Da wäre der erste Cache, den ich mir jetzt holen wollte, gewesen. Aber hier ist mir zu viel. Geld. Schade, kein Wasser drin, sonst hätte ich gerne mal gekrobelt. Denke ich an Deutschland in der Nacht, so bin ich um den Schlaf gebracht, sagte schon Heinrich Heine. Und heute ist der Satz immer noch brandaktuell, um nie zu sorgen, sagen, weitaus aktueller. Und um mal wieder zu, auf andere Gedanken zu kommen, befolge ich mal seinen Tipp. Auf die Berge will ich steigen, wo die frommen Hütten stehen, wo die Brüste sich frei erschließt und die freien Lüfte wehen. Heute früh war alles noch im tiefsten Nebel verschwunden. Und jetzt kommt da oben schon die Sonne raus. Auf die Berge will ich steigen, wo die dunklen Tannen ragen. Bäsche rauschen, Vögel Vögelchen und die stolzen Wolken jagen. Lebet wohl, ihr glatten Seele, glatte Herren, glatte Frauen. Auf die Berge will ich steigen, lachend auf euch niederschauen. Steiget auf, ihr alten Träume, Öffne dich, du Herzenstor. Wehmut Wehmutstränen, strömen wunderbar hervor. Durch die Tannen will ich schweifen, wo die muntere Quelle springt, wo die stolzen Hirsche wandeln, wo die liebe Drossel singt, auf die Berge will ich steigen, auf die schroffen Felsenhöhen, wo die grauen Schlossruinen in dem Morgenlichte stehen. Ich hatte im Hinterkopf, das waren so ungefähr zwölf Kilometer von wo aus, ausgeschlossen. Und jetzt müsste ich ungefähr sechs oder so weg haben, mittlerweile. Ilse wilse, keiner wilse, Kam der Koch, nahm sie doch, steckt sie in das Ofen noch. Ja, ich will jetzt auf dem Auto Und dann mit der Bahn bis Wernigerode zurück. Und von dort mit Bus oder Urfahrt wieder zurück nach Lessenburg. Ist allerdings ganz schön hab ich. Die Fahrt kostet 33 Euro oder so. Und das egal wie weit man fährt. Also nehme ich das volle Programm. Und wer hoch und runter fahren will, das kostet wohl so knapp 50 Euro. Weiß ich jetzt nicht genau, wie es aber da geben sie noch ein bisschen Rabatt drauf. Auch hier im Harz da hat man sehr viele Nazis, die hier die Bänke bemalen und besprühen. Da steht zwar Antifa drauf, aber das können vielleicht die Nazis gewesen sein. Antifa sind doch die guten. Die machen doch sowas nicht. Ich bin die Prinzessin Ilse und wohne im Ilsestein. Komm mit nach meinem Schlosse. Wir wollen selig sein. Harzreise 1824 Nazis hier, noch mehr Nazis, die rumschmieren. Kommt und je höher man kommt, umso ungemütlicher wird es hier. Ich stehe hier nur ziemlich weit hoch, aber trotzdem null Internet. Okay, da Als Student um 1824 hatte Heinrich Heine irgendwann die Nase voll von langweiligen Vorlesungen und dem Alltag und er brach auf zu einer Harzreise. Von Göttingen über Goslar, über den Brocken nach Elgenburg und wieder zurück. In seinem Buch Die Harzreise erzählt er spöttisch und feinsinnig, was er dabei erlebt hat. 19. Die letzten zwei Kilometer, die gehen noch mal ganz schön hoch hier. Die futtern ihn ganz schön raus. Und wie Heine schon sagte, die Bäume sind ganz schön bewachsen. ein ja, aber es ist ganz schön steil. Ja, hier unter den Bäumen ist es verhältnismäßig windstill, aber grauenhaft die Windgeräusche hier überall. Und der Berg zieht sich immer noch. Ja, die Künstler alle. Auch oh, ganz schön ungemütlich So, Jetzt habe ich zwar wieder Internet, ich habe mein Handy an Schlaggerät gehabt, aber Weil ich der ja, Kälte an dem Wind habe ich dann keine Lust noch was zu suchen. Ich werde gucken, was ich mein, hier eigentlich ist mein Gipfel ist, hier war. Und dann gucken wir mal, wann es Zug fährt. Der letzte Fährt tippt um 7, Und ich glaube, das war alle halben Stunden. jetzt ist hier ist um 1,5 Höhe, so ungefähr. Eigentlich wäre hier ja Cash Cache gewesen. Aber es ist genau die Position, die wir nicht beschnitten Weil das schon verabschiedet. Ich bin auf den Ratten zurück, aber da fing noch an im Umkreis zu laden, aber da ich an der Stelle vom Internet war, dann war es auch nicht ich wundere mich die ganze Zeit über die Pfannenplatten hier. Aber das war ja auf der Grenze hier. Und die Stasi war auch da oben. Und der russische Geheimdienst. Da ist das von denen nicht gleich. Gibt's hier gibt es einen Imbiss, glücklicherweise. Ich hatte zwar nicht einmal mit, die habe ich aber auf Weg schon gegessen. Und hatte jetzt doch vorgebracht. Und zwei Glühwein gab es auch noch. Ein bisschen Pech gehabt, ich wollte ja eigentlich mit der Bahn fahren, aber im Nebel sind die geschienen und äh, da ist Ungemütlich. Oh, es ist ungemütlich. Ich, schön, dass die haben. ich muss doch den Weg zurück, weil die nicht Das so ich muss jetzt nur den selben zurück, das sind mal 12,5 Kilometer. So kaum bin ich über die 1000 Meter wieder gekommen. Ist immer wieder warm geworden. Und es windet immer noch wieder. Gucken wir, wie schnell die Wolken da oben ziehen. So einen Wind hatte ich da oben. Hier ist wieder angenehm schön warm. Ja, siehst du, dieses Silvester habe ich es mal geschafft. Brot statt Böller. Aber denkt ihr, das knallt? Die Wanderung hat mich ganz schön gezerrt. Hatte ja 25 Kilometer heute gemacht. Wollte ja ursprünglich mit dem Zug zurückfahren. Aber wegen der Witterungsbedingungen. Ich weiß nicht, ob es auf dem Video zu sehen ist, ich konnte mich ja gegen Wind lehnen und bin nicht umgefallen. War ich vor der Zucht dann nie hin. Dann also durfte ich die ganzen 12 Kilometer zurück. Ja. Ich werde jetzt noch ein Bierchen trinken. Nochmal so hoch, viel hochlegen. Wenn da noch Platz haben sehen. Und dann werde ja, ich so um neun Mal eine Runde durch, durch das Dorf oder Stadt oder was ist das eigentlich laufen.